Hallo, in diesem Video geht es um Informationsarchitektur. Das klingt jetzt erstmal nach einem relativ sperrigen Begriff, ist aber gar nicht so kompliziert. Grundlegend kann man sagen, die Informationsarchitektur legt fest, was ich wo finde und auch so ein bisschen wie ich es finde. Denn es geht dabei nicht nur darum, was kommt wohin, sondern es ist auch noch so ein bisschen mehr. Es ist nämlich dann auch noch, wie benenne ich denn die einzelnen Sachen eigentlich, damit sie von den Nutzerinnen und Nutzern gefunden werden. Wo gehört die Informationsarchitektur hin? Nun ja, wenn man Nutzerschnittstellen entwirft, haben wir uns schon mal so eine, so eine Übersicht in anderen Videos angesehen, dann gibt es zum einen den Faktor Mensch, den man berücksichtigen muss, weil Menschen einfach mit bestimmten Fähigkeiten und Kenntnissen an eine Nutzerschnittstelle herantreten. Und dann gibt es natürlich auch Kenntnisse, die man braucht darüber, welche Elemente kann man auf einer grafischen äh, Oberfläche oder generell bei Nutzerschnittstellen ähm, denn eigentlich verwenden und wie verwendet man sie und so weiter und so fort. Aber nur mit diesem Wissen wissen wir halt noch nicht, wie wir dann eigentlich so inhaltlich das Ganze aufbauen und strukturieren. Und genau dafür ist eben zentral dazwischen die Informationsarchitektur verantwortlich. Was heißt Informationsarchitektur? Prinzipiell kann man sagen, mit einer Informationsarchitektur bringt man Ordnung in das Chaos. Sie werden, wenn Sie einen Usability Engineering Prozess durchführen, werden Sie einfach irgendwo am Anfang ganz viele Informationen gesammelt haben, und zwar Informationen darüber, was brauchen eigentlich die Nutzerinnen und Nutzer, was müssen sie gegebenenfalls für Informationen eingeben, und was gehört eigentlich potenziell alles dann so zur Schnittstelle irgendwie schon mal so mit dazu, ohne dass man schon konkret weiß, was gehört eigentlich wohin, aber man weiß zumindest schon mal, was gehört dazu und was muss gegebenenfalls mit berücksichtigt werden. Und diese ganz vielen Informationen liegen potenziell noch zu einem gewissen Grad unstrukturiert vor. Und jetzt müssen wir da irgendwie versuchen, so ein bisschen Ordnung in dieses dann noch vorhandene Chaos reinzubringen. Und wie man diese Ordnung da reinbringt, das ist im Prinzip dann die Beschreibung ja der Informationsarchitektur. Also zum einen ist natürlich das, was bei rauskommt, auch eine Informationsarchitektur, aber auch der Weg dahin gehört mit zur Informationsarchitektur. Was bedeutet das? Nochmal etwas detaillierter. Bei den ganzen Informationen, die wir haben, geht es also darum, erstmal diese Informationen in irgendeiner Form zu ordnen, also irgendeine Ordnung dort reinzubringen. Und auch eine entsprechende Struktur, das heißt, gibt es irgendwelche Beziehungen zwischen den einzelnen Inhaltselementen, über die wir reden, die in irgendeiner Form auch reflektiert werden sollte, die man berücksichtigen sollte. Und dann geht es eben nicht nur darum, diese Ordnung und diese Struktur irgendwie herauszuarbeiten, sondern auch Bezeichnungen dafür zu finden. Und Bezeichnungen klingt jetzt erstmal relativ einfach, aber Bezeichnungen können auch sehr herausfordernd sein. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn man das so erreicht, wenn man also eine Ordnung und eine Struktur findet, die für die Nutzerinnen und Nutzer mehr oder weniger das Richtige ist und das dann auch noch so bezeichnet, wie es die Nutzerinnen und Nutzer verstehen, dann sind hoffentlich zum Schluss alle Informationen intuitiv auffindbar. Und das ist ja letztendlich eins der Ziele, die wir beim Usability Engineering verfolgen. Wir möchten ja, dass Nutzerinnen und Nutzer mit unserer Schnittstelle ihre Aufgaben erledigen können. Und für die Erledigung der Aufgabe, da gehören dann verschiedenste Teilschritte, Teilaspekte irgendwie dazu. Und die Nutzerinnen und Nutzer müssen halt schon sehen, wie und wo kann ich denn diese Schritte und diese Teilaspekte erledigen. Und dafür brauchen sie einfach diese entsprechende Struktur, die Ordnung, die man ihnen dann vorgibt. Und natürlich auch die richtige Bezeichnung, denn nur so können Sie sich entsprechend zurechtfinden. Was umfassen denn eigentlich jetzt diese ganzen Informationen? Wenn Sie die Informationen am Anfang eines Usability Engineering Prozesses erfasst haben, dann werden Sie feststellen, dass es zum einen natürlich um statische bzw. auch dynamische Inhalte geht. Das heißt einfach um Inhalte, die sie den Nutzerinnen und Nutzern in irgendeiner Form zur Verfügung stellen und präsentieren. Das können ganz simple Texte sein, das können Dokumente sein, das können Bilder sein, das können Videos sein. Mehr oder weniger alle Formen von Medien, die halt heutzutage über eine Nutzerschnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Aber tatsächlich ist es bei vielen Nutzerschnittstellen natürlich auch so, dass Nutzerinnen und Nutzer etwas eingeben müssen. Und das heißt, es geht nicht nur darum, Inhalte darzustellen, sondern gegebenenfalls auch Inhalte zu erfragen. Und hier müssen die Nutzerinnen und Nutzer natürlich wissen, an welchen Stellen und wo muss ich denn dann jetzt meine Inhalte eingeben. Also haben wir letztendlich auch so Bereiche der späteren Nutzerschnittstelle, wo es nur darum geht, ja, Daten einzugeben. Und da müssen auch die Nutzerinnen und Nutzer wissen, wie sie dahin kommen. Das heißt, auch das umfasst letztendlich den Begriff Information. Wie erfolgt der Zugriff? Auf diese unterschiedlichen Informationen, ja, typischerweise hat ja eine Nutzerschnittstelle in irgendeiner Form ein Menü oder irgendeine Form von Navigation, mit der wir die Möglichkeit haben, auf die einzelnen Informationen zuzugreifen. Ähm, viele Nutzerschnittstellen heutzutage haben halt auch eine Suche oder ermöglichen es in Inhalten zu browsen, hier muss ich das mal äh, ganz kurz den, den Unterschied klar machen. Also bei einer Suche ist es so, dass man üblicherweise einen ganz konkreten Suchbegriff im Kopf hat, nach dem man suchen möchte und dann möchte man halt entsprechende Inhaltsergebnisse dazu finden. Beim Browsen ist es eher so, dass man zum Beispiel durch eine Liste von Kategorien oder durch eine Hierarchie von Kategorien durchwandert, um letztendlich zu der Information zu gelangen, die für einen persönlich dann die richtige ist. Das heißt, es, ist ein, es sind zwei unterschiedliche und auch konträre Arten, in Informationen einzusteigen. Was es auf jeden Fall auch gibt heutzutage relativ häufig, ist die Möglichkeit zu filtern, weil wir haben ja immer mehr Informationen, die über eine Nusserschnittstelle irgendwie zur Verfügung stehen und ähm, filtern ermöglicht uns jetzt, jetzt in einer ja, bestimmten Menge von Inhalten dann nochmal genauer die herauszubekommen, die für uns relevant sind, aber der Zugriff kann auf die unterschiedlichen Informationen auch per Direktzugriff erfolgen, also zum Beispiel, weil man einfach an relativ zentraler Stelle einer Nutzerschnittstelle, die den Zugriff auf eine Information oder eben auf eine Eingabemaske oder wie auch immer direkt zur Verfügung hat. Direktzugriff kann zum Beispiel eben auch direkt ein Knopf an einem technischen Gerät sein, der es uns ermöglicht, eine, entweder eine bestimmte Information abzugreifen, ja also irgendwo anzeigen zu lassen oder eben eine bestimmte Aktion auszuführen, wo, was dann wieder eher in die Richtung einer Eingabemaske geht. Ganz wichtig bei all dem, so ein bisschen habe ich es ja schon durchklingen lassen, Sie müssen grundsätzlich, wenn es darum geht, die Sprache der Nutzerinnen verwenden. Wenn Sie das an der Stelle nicht tun, dann haben die Nutzerinnen und Nutzer natürlich Schwierigkeiten, diese ganzen Dinge zu finden. Ja, also wenn Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel einen Suchbegriff eingeben, der in ihrer Begriffswelt genau der richtige erscheint, der aber von Ihrem System zum Beispiel gar nicht so interpretiert wird als der richtige oder ähm, wo man was anderes eingeben müsste, dann haben die Nutzerinnen und Nutzer natürlich die Schwierigkeiten, die Informationen zu finden, die sie eigentlich suchen möchten. Gleiches gilt äh, bei der Benamung von Ihren Direktzugriffen zum Beispiel. Wenn Nutzerinnen und Nutzer diesen Namen nicht verstehen, dann werden sie nicht wissen, wofür dieser Direktzugriff da ist und ob dieser Direktzugriff den Nutzerinnen irgendwie helfen kann, die richtige Aktion auszuführen. Deswegen es ist es immer wichtig, hier die Sprache der Nutzerinnen und Nutzer zu sprechen. Und der Weg zur richtigen Informationsarchitektur, den wir in diesem und auch den kommenden Videos noch besprechen werden, der wird letztendlich versuchen, genau das sicherzustellen, dass man das erreicht. Aber warum ist es denn jetzt eigentlich wichtig, eine Informationsarchitektur zu haben, die den Nutzerinnen und Nutzern es eben erlaubt, an die Informationen schnell und einfach ranzukommen? Nun, letztendlich ist es nicht nur so, dass man... In irgendeiner Form, die Nutzerinnen und Nutzer, ja, also es ihnen ermöglichen möchte, die Inhalte schnell und einfach äh, zu finden, ja, sondern es geht ja auch noch darum, dass die Nutzerinnen und Nutzer überhaupt die Inhalte finden, also dass sie die Inhalte finden, die für sie relevant sind, dass sie nicht die falschen Inhalte finden dass äh, sie dann gegebenenfalls auch nicht unzufrieden wären. Wir möchten ja nicht unzufriedene Nutzer haben, sondern wir wollen ja, dass die Nutzerinnen und Nutzer bei uns einfach sehr glücklich sind mit der Nutzerschnittstelle, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Ansonsten bräuchten wir die Nutzerschnittstelle nicht, nicht bauen. Und heutzutage ist es sogar so, dass wenn Nutzerinnen und Nutzer mit einer bestimmten Nutzerschnittstelle nicht zufrieden sind, dann weichen sie ganz schnell zu Alternativen aus. Vielleicht haben sie sich ja selbst dabei schon einmal erwischt, dass sie sich eine App für einen bestimmten Kontext oder sowas aufs Mobiltelefon geladen haben und haben die App ausprobiert und haben irgendwie sofort festgestellt, ich komme damit nicht klar. Und das kann jetzt natürlich ganz unterschiedliche Gründe haben, warum Sie damit nicht klarkommen. Doch oft liegt es tatsächlich an diesem Begriff Informationsarchitektur, weil Sie eben in dieser Oberfläche gar nicht das finden, was Sie vermutet haben, dort zu finden. Ähm, vielleicht bietet die App sogar die Funktionalität, die Sie sich vorstellen, aber Sie finden sie einfach nicht oder Sie wissen nicht genau, wie man es bedienen muss. Das sind tatsächlich so Aspekte, die dann eben mit der Informationsarchitektur zu tun haben. Und was Sie dann nämlich ganz schnell machen heutzutage ist, Sie probieren die nächste App aus. Das heißt, wenn eben der Hersteller einer App die Informationsarchitektur nicht so aufbaut, wie die Nutzerinnen und Nutzer es gebrauchen können, dann hat halt der nächste Hersteller gewonnen, der seine Informationsarchitektur besser gestaltet. Das heißt, heutzutage ist üblicherweise die Alternative nur ein Klick entfernt und das sollte man im Hinterkopf haben. Denn daraus ergeben sich letztendlich noch ein paar weitere Aspekte, nämlich, wenn man einfach schlechte Angebote hat, dann führt das oft zum Verlust der Reputation, also irgendwann wird, äh, werden Nutzerinnen und Nutzer dann sagen, also von der Firma zum Beispiel nehme ich gar nichts mehr, weil damit komme ich überhaupt nicht klar. Ähm, bei Online-Angeboten, wo sie direkt dann praktisch mit Geld verdienen können, dann kann das dazu führen, dass sie eine geringe Konversionsrate haben. Natürlich, wenn die Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel ihre Produkte im Store nicht finden, dann werden sie sie auch nicht kaufen. Und... Letztendlich hat natürlich das Ganze auch einen Einfluss auf die User Experience, also auf die gesamte Erfahrung der Nutzerinnen und Nutzer mit Ihnen und Ihrem Produkt oder mit Ihren Produkten, in dem Fall dann auch sogar der Customer Experience. Denn wenn die Nutzerinnen und Nutzer einfach da Schwierigkeiten haben, dann hat das natürlich auch negativen Einfluss auf diesen Gesamtkomplex, den wir dann da haben. Gut, jetzt ist also die Frage, Informationsarchitektur, wissen wir jetzt, ist relevant, aber wie kommen wir denn da nun hin, wie machen wir aus dem Chaos diese Struktur, die Ordnung und auch die passende Benahmung? Dafür muss man mehrere Schritte durchführen. Der erste ist natürlich erfassen. Gut, erfassen haben wir schon so ein bisschen festgestellt, ist mal am Anfang des Usability Engineering Prozesses, beziehungsweise wird zwischendurch immer mal wieder ähm, durchgeführt, um halt zusätzliche Dinge zu erfassen, die bei den ersten Malen der Durchführung jetzt noch nicht mit erfasst wurden. Danach, wenn man also die entsprechenden Inhalte hat, dann gruppiert man sie. Gruppieren heißt hier an der Stelle einfach so zusammenfassen, dass man sagt, diese Informationseinheiten, die gehören irgendwie logisch zusammen. Dann fängt man als nächstes an, diese Dinge zu strukturieren. Das heißt, man erzeugt so eine Form von Hierarchie. Denn es ist ja so, dass manche Gruppen von Inhalten ähm, ja eher so über anderen Gruppen stehen oder eher etwas generellerer Natur sind, wohin andere Informationsinhalte so sehr konkrete Beispiele zum, zum Beispiel sind. Und das heißt, wir müssen die einzelnen Gruppen auch noch zueinander in Beziehung setzen, dadurch dann eben äh, eine Hierarchie bilden. Und das ist dann praktisch das Strukturieren der entsprechenden Inhalte dann müssen wir die Inhalte tatsächlich auch noch benennen, damit die Nutzerinnen und Nutzer letztendlich auch irgendwie später dann erkennen können, in welcher Gruppe und in, an welcher Stelle in der gesamten Struktur finde ich denn potenziell das, was ich suche. Und um zu überprüfen, ob das, was wir letztendlich machen, auch hinterher in die richtige Richtung geht, muss man das Ganze natürlich evaluieren. Und... Da sieht man wieder, dass das irgendwie auch so zu so einem Usability Engineering Prozess dazugehört. Beim Usability Engineering müssen wir grundsätzlich zwischendurch immer mal wieder evaluieren, ob das, was wir bis zu diesem Zeitpunkt dann gemacht haben, ob das in die richtige Richtung geht. Ob wir also etwas so aufgebaut haben, dass es für die Nutzerinnen passt. Wenn das nicht passt, wenn wir also bei der Evaluation zum Beispiel herausbekommen, dass das nicht passt, dann ist es möglich, hier entsprechend wieder zurückzurudern, das heißt, das ist hier das Erstellen einer Informationsarchitektur, ist auf keinen Fall wieder so ein linearer Vorgang, wie wir ihn hier sehen, sondern er hat auch wieder die Möglichkeiten, in dem ganzen Prozess rückwärts zu gehen. Das heißt, wenn wir beim Evaluieren feststellen, dass die Benennung unserer Inhaltsbereiche nicht passt, können wir das korrigieren. Wir können die Struktur korrigieren, wenn die Nutzerinnen und Nutzer irgendwie uns darauf hinweisen, dass das noch nicht so hinhaut. Wir können gegebenenfalls neue Gruppierungen finden oder die Gruppierung nochmal komplett überarbeiten. Und wir können auch gegebenenfalls feststellen, dass manche Informationen noch gar nicht richtig erfasst wurden und dass wir also nochmal zurück müssen in den Bereich des Erfassens. Gut, fangen wir in diesem Prozess einfach nochmal vorne an und gucken uns das etwas detaillierter an. Zunächst das Erfassen. Das Erfassen der notwendigen Inhalte, wie ich bereits gesagt habe, geht natürlich ganz stark erstmal aus von dem Usability Engineering und zwar auf Basis der Analyse des Ist-Zustandes und der, auf der Basis der Modellierung des Ist- und Soll-Zustandes. Da werden wir einfach schon diverse Inhaltselemente ja, entdecken, die in die zukünftige Nutzerschnittstelle mit aufgenommen werden müssen. Und das die Analyse des Ist-Zustandes wird uns auf jeden Fall geben, was ist aktuell da und bei der Modellierung des Ist- und Sollzustandes zustandes werden wir also die Dinge ermitteln, die irgendwie in Zukunft noch dazu sollen, die also vielleicht bei ähm, bei der existierenden Situation noch nicht da sind. Das heißt, hier ist ja so dann auch die Idee der Weiterentwicklung äh, der aktuellen Situation mit äh, abgehakt, das heißt, wir sehen dann einfach, was kommt noch mit hinzu. Und damit bekommen wir eigentlich schon einen relativ großen Zoo an notwendigen Inhalten und Informationen, die irgendwo mit aufgenommen werden müssen. Aber das muss unter Umständen nicht das Einzige sein. Man kann gegebenenfalls, wenn es bereits ähnliche Systeme gibt, kann man sich diese auch nochmal ansehen. Man kann also zum Beispiel existierende Systeme, Analysieren und gucken, welche Inhalte sind denn da bisher so drin. Aber dabei ist es dann ganz wichtig, dass man die Struktur der existierenden Systeme nicht mit kopiert. Das heißt auch nicht die Gruppierung. Das heißt, man ermittelt letztendlich nur, welche Inhaltselemente habe ich denn eigentlich? Denn wir wollen ja eine neue Gruppierung und eine neue Struktur gegebenenfalls dafür finden. Es kann natürlich sein, dass das Ergebnis der neuen Information, der neuen Arbeit, der alten Arbeit relativ stark ähnelt. Aber das, Sie werden ganz schnell feststellen, wenn Sie dann anfangen, neue Informationen mit hinzuzunehmen, und das ist ja dann meistens der Fall, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird sich das in bestimmten Bereichen noch ähneln, aber gerade in den Bereichen, wo halt neue Dinge hinzugekommen sind, da wird es sich nicht mehr unbedingt ähneln. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wenn Sie sich auf ja, alten Systemen erstmal tummeln und sich ansehen, was gibt es da eigentlich, dass Sie eben bewusst die Gruppierungen und die Struktur, die dort schon vorhanden sind, erstmal nicht mit in die neue Arbeit übernehmen, weil sie wollen das ja praktisch überprüfen, geht das noch in die richtige Richtung und dafür sollten sie womöglich möglich wieder auf einer grünen Wiese anfangen. Und während Sie das Ganze erfassen, sollten Sie dann eben auch so ein paar Zusatzinformationen erfassen. Also ähm, es gehört natürlich dazu, irgendwie sich zu merken, äh, welche Inhalte sind das eigentlich, also so eine Art Bezeichnung für die Inhalte finden, die Sie strukturieren möchten. Dann aber auch, wo kommt das Ganze vielleicht her, also welche Quelle haben die Inhalte, um die es geht, aber vielleicht auch welches, welche, welche Destination, also gerade wenn es um die Eingabe von Informationen geht. Welchen Typ von Inhalt haben wir hier, also Bild, Text und so weiter und so fort? Welche Schlüsselwörter spielen hier gegebenenfalls bei einer Information oder beim Informationselement eine Rolle? Wer sind potenzielle Ansprechpartnerinnen und so weiter? Das heißt, es gibt da einfach eine ganze Menge von Metainformationen, die gegebenenfalls wichtig sind, die Sie beim Erfassen mitnotieren sollten. Und das, was üblicherweise dann bei, beim Erfassen bei rauskommt, ist eigentlich ein ja, relativ komplexer Zoo an unterschiedlichen Informationselementen mit diesen Zusatzinformationen und das ist aber noch unstrukturiert und Sie sollten auch gar nicht versuchen beim Erfassen schon diese Struktur reinzubringen. denn das machen wir jetzt im nächsten Schritt, nämlich in dem Schritt, wo es dann darum geht zu gruppieren, zu strukturieren und zu benennen. Die typischen Tätigkeiten, die hier dazugehören, sind also, dass sie erstmal ähnliche Inhalte zum Beispiel zusammenfassen. Und da macht es eben Sinn, erst dann anzufangen, wenn man alle Inhaltselemente irgendwie schon mal hat, denn sonst fängt man an mit Zusammenfassen und dann kommt irgendwann noch was hinzu und dann stellt man fest, ups, die Struktur passt ja gar nicht oder die Gruppierung passt ja gar nicht. Wir müssen das nochmal überdenken. Deswegen erst alles erfassen und dann anfangen zu gruppieren und zu strukturieren. Wie gesagt, Sie fassen die Inhalte zusammen, dann bilden Sie halt irgendwelche Hierarchien, wo Sie sagen, das könnte so auch in, entsprechend in die Struktur einfließen und dann sollten Sie versuchen, die ganzen Sachen entsprechend zu bezeichnen, sowohl die Inhalte selbst, als auch die Gruppen, die entstanden sind, als auch natürlich die unterschiedlichen Ebenen in der Hierarchie, die sich gegebenenfalls ergeben haben. Das Ganze können Sie tatsächlich mit und ohne Nutzerinnen machen, wobei es mit Nutzerinnen oft zu etwas besseren Ergebnissen führt. Also nicht nur zu etwas besseren, sondern zu deutlich besseren Ergebnissen. Es geht natürlich auch an vielen Stellen ohne Nutzerinnen und Nutzer. Sagen wir mal so, den Erstvorschlag kann man auch durchaus auch mal so erarbeiten, aber wenn Sie dann wirklich richtig wissen wollen, worum es geht oder wie es richtig auszusehen hat, dann sollten Sie es mit Nutzerinnen machen. Um dieses Gruppieren, Strukturieren und Benennen durchzuführen, gibt es mehrere Methoden, die man einsetzen kann. Man kann zum Beispiel im Rahmen eines Workshops einfach unterschiedliche Stakeholder zusammenbringen und dann gemeinsam versuchen, eine entsprechende Gruppierung oder Strukturierung oder eine entsprechende Benennung zu finden. Was eine der etabliertesten Methoden ist, ist tatsächlich Card-Sorting. Dafür wird es dann nochmal ein gesondertes Video geben, weil diese Methodik mittlerweile sehr etabliert ist und ähm, auch weitreichend Einsatz findet, weil sie auch sehr gute Ergebnisse liefert. Und was man aber auch machen kann, und das ist natürlich äh, ja, nicht ganz selten durchgeführt und auch durchaus legitim, ist einfach abgucken. Also gerade wenn Sie sich also überlegen, Sie entwickeln zum Beispiel gerade eine Informationsarchitektur für eine Nutzerschnittstelle, wo Sie wissen, da gibt es eigentlich schon 250 andere Systeme. Und wenn Sie dann sich an ein, der einen oder anderen Stelle mal fragen, Mensch, wie benenne ich denn jetzt zum Beispiel diese Kategorie von Inhalten oder sowas? Schauen Sie einfach mal bei anderen nach. Dort sind ja auch schon ein paar Ideen eingeflossen. Vielleicht haben die anderen ja auch schon mal die eine oder andere Evaluation mit Nutzerinnen und Nutzern gemacht und wissen eigentlich, wie das benannt werden soll. Und da kann man ja dann sich auch so ein bisschen inspirieren lassen zumindest. ja Also es ist durchaus legitim, da einfach mal nachzusehen. Das hat nämlich auch den Vorteil, wenn man bestimmte Dinge aufgreift, die sich einfach schon etabliert haben, dann ist das für Nutzerinnen und Nutzer super, weil die kennen ja üblicherweise auch die Dinge, die sich bereits etabliert haben. Und wenn sie das dann genauso machen an dieser Stelle, dann ist das für die Nutzerinnen und Nutzer eben hilfreich, weil die Nutzerinnen und Nutzer eben das wiedererkennen. Ja, sie erkennen das gleichartige Muster, auch dann in ihrer neuen Oberfläche, in ihrer neuen Nutzerschnittstelle wieder. Wenn wir dann jetzt gruppiert, strukturiert und benannt haben, dann geht es eben zum Schluss darum, das Ganze wieder zu evaluieren. Und da geht es dann, also da wird dann tatsächlich getestet, ob die Inhalte, die Sie jetzt irgendwie strukturiert und gruppiert haben, ob diese denn auch gefunden werden können. Und dabei überprüft man dann dementsprechend, die Bezeichnungen, die gewählt wurden, aber natürlich auch die Gruppen und die Hierarchien. Diese Evaluation, die sollten Sie auf jeden Fall mit Nutzerinnen und Nutzern machen, denn das ist ja Ihre Zielgruppe. Es ist tatsächlich so, dass es auch kaum Methoden gibt, die sich ohne Nutzerinnen und Nutzer daran wagen, dass, also die Informationsarchitektur zu evaluieren. Aber ähm, mit Nutzerinnen und Nutzer gibt es tatsächlich eine Methode, die ist aktuell auch die am etablier etabliertesten. Äh, das ist die Methode des äh, Tree-Testings. Da geht es also darum, äh, den Nutzerinnen und Nutzern ja, Aufgaben zu geben, einmal durch die Informationsarchitektur beim, zum Suchen bestimmter Inhalte durchzugehen, um dann letztendlich zu überprüfen, ob die Nutzerinnen und Nutzer diesen Weg auch finden würden. Auch zum Tree-Testing gibt es noch mal ein gesondertes Video, weil es eben eine der bekanntesten Methoden in diesem Bereich ist. Und damit kommen wir dann auch zur Übung in diesem Video. Die Übung besteht heute tatsächlich daraus, dass Sie die, versuchen, die typischen Inhalte eines sozialen Netzwerks, also in dem Fall einer ganz konkreten Vorgabe meinerseits, die typischen Inhalte eines sozialen Netzwerkes zu erfassen. Und dann eben auch so erstmal grob sich Gedanken darüber zu machen, ähm, was ist, was gehört da eigentlich so alles dazu? Und ähm, ja, gibt es irgendeine Gewichtung zwischen den Informationen? Was ist vielleicht wichtiger, was ist weniger wichtig? Und haben Sie vielleicht auch Schwierigkeiten ähm, beim Erfassen der Informationen? Der Fokus dieser Aufgabe liegt jetzt tatsächlich hauptsächlich auf dem Erfassen der Informationen, denn ähm, das Durchprobieren mit äh, wir gruppieren und so weiter und so fort und äh, wir evaluieren das Ganze dann auch, das werden wir dann als Aufgaben für die anderen Videos haben, nämlich für das Card-Sorting und das street testing dafür sind die ja da. Sie legen jetzt dann also hier mit dieser Übungsaufgabe praktisch die Grundlagen für die anderen Übungsaufgaben, die dann danach kommen werden. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das wirklich mal auszuprobieren und sich wirklich mal darüber Gedanken zu machen, um einfach auch so, ein, so, ein, so eine Idee dafür zu bekommen, wie viele Inhalte das doch tatsächlich sind. Also soziale Netzwerke gibt es ja heutzutage auch wie Sand am Meer. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Facebook und Co., Jetzt also die, die ich jetzt hier genannt habe, auch tatsächlich die relevantesten sind. Sie werden sicherlich ihre ganz eigenen ähm, sozialen Netzwerke da haben. Und alle sozialen Netzwerke haben halt auch unterschiedliche Inhalte, um die es da letztendlich geht. Und da wäre es einfach ganz, ganz gut, wenn Sie mal versuchen, wirklich mal alles zu erfassen, was so inhaltlich in diesen sozialen Netzwerken üblicherweise so eine Rolle spielt und dementsprechend einer gewissen Strukturierung, also einer gewissen Informationsarchitektur bedarf. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann!